Herzlich willkommen zu SP Online-Schulungen. Wir sind hier gerade live in unseren Seminarräumen und oh, ich kann heute schon versprechen: 100% Seminarerlebnis. Um was geht es heute? Und wir schauen gleich mal ähm, auf unsere nächste Präsentation, mit der wir heute arbeiten möchten. Ähm, eine Sekunde bitte, und dann ist er auch schon. Es geht heute ums Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation. Und wenn wir sie kurz meinem Laserpointer folgen möchten, dann sehen Sie hier gleich in Rot. Ja, erstens setze dir Ziele für deine Arbeitsphase. Was möchtest du bewegen? Zweitens, stelle den Wecker in der Uhr auf 25 Minuten. Arbeite dein Thema, deine Aufgabe 25 Minuten lang ab. Gönne dir im nächsten Schritt 5 Minuten Pause und das. 3, viermal wiederholen. So bekommt man einen strukturierten Tag organisiert. Man, ja, man lernt, man lernt, man gewöhnt sich an ein effizientes Arbeiten und für alle, die immer ein bisschen hadern, bis es dann ja, kommt genügend da heraus, entwickelt sich das Ganze, da hat die commodore methode eine super Hilfe sein. Ein für Sie wäre an der Stelle: äh, Besuchen Sie uns doch einfach bei SP Online-Schulungen äh, und hier zum Thema Zeitmanagement. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei. Äh, wir arbeiten gemeinsam Ihr persönliches Zeitmanagement-Programm für die Praxis und ich kann Ihnen schon versprechen, die Pomodoro-Technik ist nur eine von mit Instrumenten, die wir hier anbieten können für ihr persönliches Zeitmanagement. Einfach also vorbeikommen ähm, zu S&P, Online-Schulungen, 100% Seminarleben, als wenn sie selbst in, einer, in einer oder unserer so Christen in Deutschland unterwegs wären. Ja. Viel Spaß, danke.